Dann rufe ich auf den nächsten Punkt, Beschlussempfehlung der Ausschüsse zu Petitionen. Die Kollegen der Linken möchten zwei Petitionen gesondert abstimmen. Ich rufe zuerst auf 1425 aus 19. Der Beschlussempfehlung zustimmt bitte um das Handzeichen. CDU, SPD, Grüne, FDP dagegen. Keine Enthaltung. Die Linke einstimmig beschlossen. 1615 aus 19. Wer ist dafür? CDU. Bündnis 90/Die Grünen, FDP dagegen, ja. SPD und die Linke, damit auch beschlossen. Dann die übrigen Drucks. 19/2577. Wer ist dafür? Ja. CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, FDP. Alle. Dann ist gut einstimmig. So. dann ist der Punkt auch erledigt. Jetzt haben wir noch ein paar Beschlussempfehlungen. Ja, die Frau Öztürk hat auch zugestimmt, so oder? Ja, ja, ist schon klar. Ich habe es ja jetzt gesehen. Ja. Gut, dann kommen wir zu den Beschlussempfehlungen. 46 Beschlussempfehlung Bericht des Ältestenrats Entschließungsantrag der der Fraktion der CDU und der BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Vertrauen das, das Amt des Landtags Vizepräsidenten. Die Berichterstattung wird verzichtet, wie auch bei den Beschlussempfehlungen Wer der Beschlussempfehlung zustimmt, bitte um das Handzeichen. <lacht> CDU, SPD, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und FDP dagegen. Und die Frau Öztürk, wer ist dagegen? DIE LINKE. Schlussempfehlung so beschlossen. 47. Schlussempfehlung, Bericht des Haushaltsausschusses zum Antragspräsidenten des, des Rechnungshofs betreffend Rechnung über den Haushalt des Hessischen Rechnungshofs. Wer ist dafür? CDU, SPD, BÜNDNIS Was ist mit der SPD? Alle. Alle. Das ganze Haus dafür. Einstimmig. Ja, ihr Leute, ihr misst schon alle. 63. Beschlüsse. 63 Beschlussempfehlung Bericht des Kulturpolitischen Ausschusses zum Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und Bündnis 90/Die Grünen betreffend Schulen in Hessen profitieren zum Schuljahresbeginn 2015/16 usw. Und, so und so fort wer ist dafür <Sie> CDU Bündnis 90/Die Grünen dagegen SPD FDP Linke damit so beschlossen und die Frau Öztürk war dagegen. war dagegen dann haben wir 64 Beschlussempfehlung Bericht des Kulturpolitischen Ausschusses Antrag der Fraktion der SPD wer nach vorne bringen. Wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90DIE GRÜNEN. Wer ist dagegen? Die SPD, DIE LINKE und die Frau Öztürk. Wer enthält sich? Die FDP. So beschlossen. 65. Beschlussempfehlung und Bericht des Kulturpolitischen Ausschusses zum Antrag der Fraktion der FDP betreffend Schuljahr beginnt mit der Eröffnung des Steinbruchs, Gymnasial usw. Und, so und so fort. Wer ist dafür? CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? <Sie> FDP und DIE LINKE. Wer enthält sich? Die SPD und die Frau Öztürk. Damit so beschlossen. 66, plus möchte Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz usw. So zum Antrag der Fraktion der SPD betreffend Hessen braucht mehr Wohnungen. Wer ist dafür? <Sie> CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN FDP. Wer ist dagegen? Die SPD, DIE LINKE und die Frau Öztürk. So beschlossen. 67, Beschlussempfehlung Bericht des Ausschusses für Umwelt, Klimaschutz usw. zum Entschließungsantrag der Fraktion DIE LINKE betreffend Milchkrise, bedroht die Landwirtschaft. Wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN, FDP. Wer ist dagegen? SPD, DIE LINKE und die Frau Öztürk. So beschlossen. Dann ist 68, Beschlussempfehlung Bericht des Ausschusses für Umwelt, Klimaschutz usw. zum Dringlichen Antrag der Fraktion der CDU und BÜNDNIS 90 /DIE GRÜNEN betreffend bäuerliche Milchviehhaltung in Hessen sichern. Wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90, die GRÜNEN dagegen. Überhaupt keine Enthaltung. Übrige Haus, somit einstimmig beschlossen. 69 Beschlussempfehlung, Bericht des Ausschusses für Umwelt, Klimaschutz usw. zum Antrag der FDP betreffend Änderung der Jagdverordnung in Hessen. Wer ist dafür? <lacht> CDU, BÜNDNIS 90, die GRÜNEN, DIE LINKE und die Frau Öztürk. Wer ist dagegen? FDP, wer enthält sich? SPD, so beschlossen. 70. Beschlussempfehlung des Ausschusses für Umwelt, Klimaschutz und so weiter betreffend keine Änderung der bestehenden Jagdzeitenregelung. Wer ist dafür? – CDU, BÜNDNIS 90DIE GRÜNEN, DIE LINKE und die Frau Öztürk. Wer ist dagegen? – SPD und FDP. So beschlossen. 71. Beschlussempfehlung des Ausschusses für Umwelt, Klimaschutz usw. So zum Dringlichen Antrag betreffend Jagd in Hessen im Ausgleich der Interessen gestalten. Wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90 /DIE GRÜNEN. Wer ist dagegen? Die SPD. Wer enthält sich? Die FDP, die LINKE und die Frau Öztürk – So beschlossen. 72. Schlussempfehlung, und Bericht des Sozialen Integrationspolitischen Ausschusses. Antrag der Fraktion der FDP betreffend Arbeitsaufnahme von Flüchtlingen. Wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN. Dagegen. SPD, FDP, DIE LINKE und die Frau Öztürk. So beschlossen. 73. Beschlussempfehlung und des Sozial- und Integrationspolitischen Ausschusses. Dringlichen Antrag der Fraktionen SPD und DIE LINKE Überstellung Stellung von usw. So Wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS die GRÜNEN, FDP. Wer ist dagegen? <lacht> SPD, DIE LINKE und die Frau Öztürk. So beschlossen. 74. Beschlussempfehlung und des Sozial- und Integrationspolitischen Ausschuss. Dringlicher Antrag der Fraktion der CDU und BÜNDNIS 90DIE GRÜNEN betreffend Flüchtlinge in Deutschland und gut aufnehmen. Wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90DIE GRÜNEN. dagegen? SPD, FDP, DIE LINKE und die Frau Öztürk. So beschlossen. 75 Beschlussempfehlung Bericht des Sozial- und Integrationspolitischen Ausschusses. Dringlicher Antrag der Fraktion der SPD betreffend humanitäre Herausforderungen in Hessen gerecht werden. Wer ist dafür? CDU, BÜNDNIS 90DIE GRÜNEN, FDP. Wer ist dagegen? Die SPD und die Frau Öztürk, wer enthält sich? Die Fraktion DIE LINKE, damit so beschlossen. Und 76 Beschlussempfehlungen und Bericht des Sozial- und Integrationspolitischen Ausschusses zu dem Dringlichen Entschließungsantrag der Fraktion der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Menschen in solidarischer Aufnahme von Flüchtlingen in Hessen. Wer ist dafür? CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? SPD, FDP, DIE LINKE und die Frau Öztürk, damit ist dies auch beschlossen. Das waren die Beschlussempfehlungen. Meine Damen und Herren, Sie sind... Bitte, wir sind am Ende der Tagesordnung. Es hat Ihnen heute so gut gefallen. Deshalb treffen wir uns morgen früh um 9 Uhr. Die Sitzung ist geschlossen.